Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da der Livestream vor uns zusammengebrochen ist und mir aber der Einstieg in die Vorlesung dennoch wichtig ist für den Einstieg in das Thema Sprachwandel, was wir nicht wissen und worüber wir dennoch streiten, Nehme ich jetzt quasi in der Außenaufnahme die wichtigsten Punkte nochmal auf, um darauf hinzuweisen und vor allen Dingen eine kurze Idee davon zu geben, was ich in den nächsten Wochen äh, mit Ihnen vorhabe. Deswegen ganz kurz äh, auf den Einstieg nochmal, nämlich die Frage, warum ich mich überhaupt mit, einer, mit einem Sprachmangelphänomen oder Sprachwandelthema in der Vorlesung auseinandersetze. Die meisten von Ihnen dürften ähm, in ihren Gesprächen über Sprache, über Sprachgeschichte und vor allen Dingen über in ihrer sprachhistorischen Ausbildung im Studium Metaphern verwenden, wie dass die Sprache Wurzeln hat, dass sie wächst, dass sie gedeiht, vielleicht auch, dass sie ähm, da niederliegt und vergeht. Das alles ist natürlich eine relativ spezielle Sicht auf Sprache, die sich hier in dieser Darstellung abbildet. Nämlich, dass wir Sprache als Organismus konzeptualisieren. Das ist eine Vorstellung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt und die einen Großteil unserer sprachlichen, unseres Bewusstseins von Sprache und von ihrer sprachlichen Entwicklung prägt. Und äh, innerhalb der gebrauchsbasierten Ansätze, die kognitionslinguistisch ausgerichtet sind, ist es so, dass wir heute von einer anderen Metapher sprechen würden, die Sie hier aus einem Zitat von Henning Lubin sehen. Ähm,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 mit den für Sie bekannten äh, Prämissen zusammenbinden, nämlich wie sich das Althochdeutsche gestaltet, wie sich das Altniederdeutsche gestaltet, wie die Sprachentwicklung hin zum Neuhochdeutschen ist, wie wir selbst ideologisch motiviert Sprachgeschichte schreiben. Unter anderem darf man die Frage stellen, warum das Hochdeutsche in unseren Sprachgeschichtsdarstellungen dominiert und wo das Niederdeutsche eigentlich bleibt. Und schlussendlich würde ich ganz gern aktuelle Phänomene, die gern Gegenstand öffentlicher Sprachkritik sind, aus der Perspektive der historischen Linguistik beleuchten. Nämlich zum Beispiel die Tunperiphrase periphrase oder ähm, den sogenannten äh, Kasusverlust, ähm, der tatsächlich äh, sich differenzierter betrachtet ganz anders darstellt. Daneben würde ich sehr gern ähm, abzielen auf den sogenannten Fremdworteinfluss, das was die Jugend an sprachlichen Erscheinungen verderbe, ähm, wie sich die sogenannte Internetsprache auf unseren Sprachgebrauch auswirkt und so weiter und so fort. Und das Ganze würde ich gerne historisch perspektivieren und zeigen, dass wir mit Sprachwandelerscheinungen mit der Sprache im Fluss äh, zu jeder Zeit mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Problemen als Forschungsfragen. Und den möchte ich mich ganz gern mit Ihnen in der Vorlesung ähm, beschäftigen und damit auseinandersetzen. So gelingt es vielleicht, eine sprachhistorische Dimension aufzumachen und sie gegenwärtssprachlich anzubinden und für den öffentlichen Diskurs auch interessant zu machen. Der Stream heute in der Vorlesung ist zusammengebrochen aus technischen Problemen, aus technischen Gründen. Ich kann mir das noch nicht erklären. Deswegen hier noch einmal die kurze Aufzeichnung. Es würde mich freuen, wenn Sie bei der Vorlesung und bei dem Stream dabei bleiben und Sie das Thema interessiert. Und insofern wünsche ich Ihnen erst also einmal ein schönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mit einer Sitzung einsteigen werde, in der ich das Althochdeutsche, Altniederdeutsche und Mittelhochdeutsche als einen Komplex zusammenfasse aus Gründen, die ich dann erläutern werde, um dann in der übernächsten Sitzung zum Mittelniederdeutschen und Frühneurochdeutschen etwas zu sagen, da aus meiner Sicht hier zwei ähm, diametrale ähm, Komplexe gegenüberstehen, die zwar ineinander übergehen, aber Schrift, Schriftlichkeit, Sprache, öffentliche Kommunikation jeweils ganz anders verarbeiten. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.